Ja, dann danke nochmal, Detlef, für die Einführung. Ich habe heute die Ehre, durch den ganzen Tag zu führen. Der siebte Lernbar-Anwendertreff ist es bereits. Ich möchte zuerst dann auch nochmal einen Einblick geben, was jetzt die der aktuelle Stand der Lernbar ist. Natürlich auch durch das komplette Anwendertreffen durchführen. Es ist sehr schön, dass wir vier praktische Beispiele einladen konnten, die zeigen, wie die Lernbar momentan verwendet wird oder auch geplant ist, verwendet zu werden. Da freue ich mich auch besonders auf Liquid Moon, die sich bereit erklärt haben, das zu präsentieren, wie der Ausblick mit mobilen Lernen sein wird, damit wir Ihnen auch vorstellen können, was wir auch als Zukunft der Lernbar verstehen können das ist eine Möglichkeit Zukunft ist ja offen wir können das so nicht festlegen was uns auch sehr wichtig ist wir haben heute das neue Release rausgebracht, wir sind quasi im Jetzt angekommen. Ähm, wir haben wie immer beim lernbar Anwendertreff eine Praxisphase geplant, in der Sie natürlich auch mit Ihren Fragen oder auch Ihren Anregungen zu uns kommen können, die Lernbar direkt an Ihren Rechnern oder auch an den von uns bereitgestellten Rechnern ausprobieren können. Dafür ist auch das äh, Hiwi-Team und auch mein, äh, unsere Kollegen und Mitarbeiter hier da, um Ihnen da zu Rat und Tat zur Seite zu stehen. Gut, Stand Lernbar 2016. Ich danke dann nochmal David, der die Folien soweit schon vorbereitet hat. Ich habe nicht viel Arbeit, außer jetzt den Inhalt dann nochmal komplett aufzu in mich aufzusaugen und das quasi nochmal so zu leben, wie David das tut. Ähm, die Lernbar-Statistik, was macht Lernbar, wo sind wir überall schon vertreten? Wir haben sehr viele... Äh, Partner an Hochschulen in der Industrie. Äh, besonders hervorheben wollen wir auch unseren ersten internationalen Kunden. Äh, die äh, Schwedische Universität äh, hat sich hier eine entsprechende Lizenz gekauft und verwendet das auch sehr aktiv. Das heißt, wir haben eine sehr große Bandbreite von Industriepartnern, Daimler, Liquid Moon und natürlich auch die Universitäten, von denen Sie natürlich auch zum Teil schon wissen, wo Sie auch herkommen, aber auch die Hessische, äh, Friedens, äh, hessische Stiftung Friedens- und Flickform. Forschung ist natürlich auch vertreten, die wird dann auch einen schönen Vortrag halten und das ist dann auch das, was als Ausblick kommen wird. Interessant ist natürlich, wie, wird, wie sieht es aus mit der Verteilung der Lernbar? Wir fangen jetzt mal 2008 an, das waren noch nicht besonders viele Lizenzen. 2015 sind dann noch mal mehr dazugekommen. Wir haben eine relativ homogene Verteilung zwischen Uni-internen Lizenzen und Uni-externen Lizenzen. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall nicht nur die Arbeit, die wir an der Universität hier bei der Größe Universität leisten, fruchtet, sondern auch die entsprechenden Außenkontakte lohnen sich und wir sehen, dass das wirklich eine schöne Entwicklung ist. Die nächste Statistik, muss ich jetzt ehrlich gestehen, habe ich selber erst äh, auf Anhieb nicht verstanden, aber man, das sind wirklich die Autoren, die neu hinzugekommen ist, deswegen wächst diese Liste nicht, die wird nämlich überproportional wachsen, deswegen hat sich David dazu entschlossen, das so aufzuschlüsseln. Das heißt, wir sehen auch eine, ein, ein Hoch 2012, 2013. Aber da hat es eine kurze Stagnation im Wachstum gegeben. Aber wir sehen schon wieder, okay, 15, 16, da ist wieder ein Anstieg an entsprechenden Lizenzen und aktiven Autoren zu verzeichnen. Also es geht weiterhin vorwärts. Wir sehen, neue Kurse werden produziert. Die neue Lernbar ist in der Anwendung angekommen. Das ist auch ein wichtiger Standpunkt, wo David sehr viel Wert drauf legt. Wir sind endlich weg von diesem reinen technischen Denken. Mehr hin jetzt zu den Lösen der praktischen Probleme, die man im Alltag mit der Anwendung von der Lernbar immer wieder äh, sieht oder konfrontiert ist. Das sieht man dann auch entsprechend an der Verteilung der neuen Kurse. Das heißt, wir haben natürlich sehr viele Kurse, das ist jetzt die, die Sicht aus unserem Portal, das ist äh, natürlich etwas stark geweiht, weil wir da hauptsächlich unsere eigenen Kurse auf unserem Portal hosten, aber wir haben auch trotzdem hier noch ähm, externe Kurse trotzdem noch zur Verfügung gestellt. Das heißt, auch hier ist nach wie vor eine entsprechende große Bandbreite an Lernbar-Lerninhalten zur Verfügung. Ähm, es wird jetzt dann auch äh, in nächster Zeit wahrscheinlich noch viel mehr kommen, weil wir auch in dem Projekt Level an der Goethe-Universität beteiligt sind. Das ist ein äh, qualitätsoffensive Lehrerbildungsprojekt. Da werden sehr viele Mittel investiert, eben auch mit der Lernbar zusammen Lerninhalte zu produzieren, die für die Lehrerausbildung verwendet werden. Wir hoffen natürlich auch, dass die Entwicklungen, die daraus kommen, das ist vor allem videogestütztes Lernen oder sehr viel auch beobachtungsbasiertes Lernen aus Videos, dass wir diese Fragentypen, die da entwickelt werden, Ihnen dann auch entsprechend zur Verfügung stellen können. Ich weiß jetzt nicht, wir haben jetzt keine schönen Prototypen vorbereitet, die wir zeigen können, aber prinzipiell der Thorsten ist da unsere Referenz Nummer 1. Der weiß genau, wie das läuft und der kann Ihnen da auch entsprechend ein paar Fragen vielleicht machen. Heute vor einem Jahr, ziemlich genau, haben wir das Lernbare Release 4.1 rausgebracht. Mit der, mit der schönen äh, Slide, es ist vollbracht. Ähm, warum das nochmal hervorheben: Das war wirklich unser technischer Vorsprung. Wir sind weg von Flash hin zu reinem HTML5. Das heißt, wir sind vollkommen browserkompatibel. Wir, wir sind <lacht> etwas offener geworden. Mussten dann natürlich auch ein bisschen äh, uns zurechtstürzen. Das heißt, die meisten Funktionalitäten, die wir zuerst gewohnt waren, waren noch nicht so komfortabel oder überhaupt vorhanden, wie man das von der alten Lärmbar gewohnt war. Da hatten wir auch viele Monieren, äh, mussten wir uns anhören, aber das war vollkommen zurecht. Wir arbeiten mit Hochdruck dran, dass das natürlich wieder besser wird. Damit wir aber auch nicht in die falsche Richtung laufen und dann irgendwann äh, vor einem vollendeten Produkt stehen, das Sie gar nicht haben wollen, dafür ist dieser lernbar anwender treff da, dafür hören wir, was Sie haben wollen. Was war das? Was waren die Kernfeatures? Lernbar Release 4.1 so schön neu. Es war ein Responsive Design. Und das ist das, was wir damals auch besonders hervorgehoben haben. Überall lernen, mobiles Lernen. Es ist ein aktuelles Thema. Es wird auch weiterhin aktuell bleiben. Wir werden auch verschiedene Methodiken erforschen, wie man sinnvoll lernen kann, wenn es mobil ist. Überall lernen, stetig lernen, ist ein entsprechendes Thema. Das heißt, das komplett neue responsive Design, dass wir auf allen Gerätengrößen und Eingabeformen sinnvoll arbeiten können. Uneingeschränkte Seitenlänge. Das war auch so ein entsprechend großer Schwerpunkt, den wir mit der HTML-Lösung wegbekommen konnten. In Flash waren es wirklich ja noch zeichenbeschränkte Seiten. Man konnte nicht mehr Zeichen reinmachen. Das ist alles entfallen. Wir haben den neuen Navigator. Wir hatten die Kursübersicht mit den Seitenzahlen. Die Kaffern sind jetzt in einem einfachen Hamburger-Menü zusammengefallen. Lesezeichen und Glossarfunktionen überarbeitet und zu Anfang erstmal nur diese vier Kernfragetypen Single-Choice, Multiple-Choice, Kurz-An-Bord und Ranking. Der nächste Release-Zyklus war dann 4.2. Was haben wir hinzugefügt? Die Medienwidgets konnten jetzt iFrames unterstützen. Das heißt, wir können beliebige Webseiten in einen entsprechenden Kurs einbinden oder auch einen entsprechenden Embed-Code verwenden. Das heißt, YouTube war eine, ist eine Möglichkeit, die wir direkt nehmen können, um Lerninhalte zu repräsentieren. Das geht eben auch für externe Quellen, Audio-Video-Widgets, das wir entwickelt haben, gerade speziell für unsere E-Lecture-Plattform, die wir anbieten, dass wir einfach diese Lerninhalte einbinden können und verwenden können. Das findet auch sehr große Anwendung in diesem Level-Kontext zum Beispiel. Wir können SVGs, wir können auch GIFs. Das ist auch sehr wichtig, gerade in, in den Naturwissenschaften, ähm, die sehr stark darauf bauen, eben nicht alles mit irgendwelchen Bildern, weil das eben nicht eingescannt ist, sondern also wirkliche Formen, die man verwenden kann. Das überarbeitete Layout des Audio wir haben auch ein poster -Bild, das dazu ist, einfach nur um das Feedback besser zu gestalten, und um zu wissen, was schaue ich mir hier einfach an. Kurs- und Lektionsauswertung stehen wieder in vollem Umfang zur Verfügung, Glossar jetzt mit einem Popover-Funktion, das heißt, ich muss natürlich gar nicht mehr aufrufen, sondern ich kann ein, quasi ein kleines Video bereits haben. Die Copyright-Kachel ist anpassbar, ist auch ein wichtiges Feature durchaus, Rechte, ist ein elementares Thema, mit dem wir uns durchaus auseinandersetzen müssen. Wir dürfen nicht einfach alles nehmen, was wir im Internet finden, wir müssen das richtig kennzeichnen und wir müssen ebenfalls die Rechte einholen und das können wir jetzt auch einfach editieren. Das größte Änderung, warum das jetzt gerade irgendwie mehr so nitpicking ist an dieser Stelle, ist das Add-on-System, das wir erweitert haben. Das heißt, für jeden Kunden, der zu uns kommt und eine entsprechende Anpassung braucht, können wir die Lernbar wirklich komplett frei anpassen. Wir können sie wirklich dynamisch gestalten die 4.3, das ist quasi die aktuellste, fast aktuellste Version, das ist die die ist heute Nacht rausgekommen. Danke nochmal an Patrick. Wir haben Scorn nochmal ein bisschen ausgebaut, noch mehr APIs werden übertragen. Die Experience-API, die unser Kern bildet, das wird ja auch heute Nachmittag das Kernthema sein. Learning Analytics, das können wir mit der Experience-API wesentlich besser machen. Da werden wir auch nochmal so kleine Einblicke geben. Ähm, die erreichte Punktzahl Kurzfortschrittskachel, äh, tiefgreifende Verbesserung der allgemeinen Performance und Kursladezeiten. Das ist uns auch und durchaus bekannt, dass die Lernbau noch nicht die Performance hat, die wir gerne hätten. Wir arbeiten da auch sehr stark dran. Und ab heute Nacht, wie gesagt, ähm, 431 ist da. <lacht> Sie ist auch definitiv getestet. Ich hoffe, es sind nicht allzu viele Fehler noch drin, die wir jetzt äh, erdulden müssen. Aber was wichtig ist, wir haben WebVTT-Datei für die Untertitel. WebVTT ist jetzt vielleicht nicht so ein bekanntes Format, ist aber einfach konvertierbar von den typischen SRT-Untertiteln, die weltweit verwendet werden, also die der Standard funktioniert. Das heißt, diese können wir einfach in die Videos einbinden und als Untertitel verwenden, läuft. Wir können die Videos mit unterschiedlicher Geschwindigkeit abspielen. Das war zum Beispiel David David sehr großes Anliegen, das zweifach. Also ich kann Videos nicht zweifach anschauen, das geht einfach nicht, mir ist das zu schnell. Aber David sagt, genau so brauche ich das, weil sonst äh, kriege ich einfach die Menge nicht rein, die ich brauche. Äh, Interessantes Feature: unsere Fragen unterstützen jetzt auch Teilpunkte. Das heißt, man muss nicht mehr ganzzahlig rechnen, sondern kann eben auch Kommazahlen reingehen. Die werden jetzt auch korrekt zusammengerechnet. Da gab es kleine äh, Probleme, sage ich mal, aber das funktioniert jetzt auch. <lacht> Und das letzte Feature, was auch noch sehr wichtig war, wenn man jetzt entsprechend aus einer Webseite etwas in die HTML-Widgets oder in die Text-Widgets einfügt, dann werden die entsprechenden Formatierungen herausgenommen. War immer ein großes Problem, wie kriege ich das Format der anderen Webseite weg, damit es wieder in diesen Lernmaster passt. Das haben wir jetzt schon mal so hinzugefügt. Als Ausblick kann ich Ihnen schon mal sagen, wir werden das auch so machen, dass es einen Rich-Text-Editor gibt, also wirklich einen vollständigen Editor mit Dick-Italics-Schreiben äh, und Einrückungslisten Einrichtung, äh, etc. Aber das kann ich Ihnen jetzt noch nicht anbieten, dann müssen wir noch entsprechendes Bugfixing betreiben, dass das richtig funktioniert. Das ist jetzt der Überblick gewesen, was wir für die Lernbar gemacht haben, was der aktuelle Stand ist. Damit komme ich auch schon zu meiner letzten Folie, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich freue mich sehr drauf, jetzt die Vorträge ankündigen zu dürfen von der HSFK, A Course on Arms Control, von Nico Lück und Niklas Schörnig aus der Hessischen Stiftung für Friedens und Stickforschung. Ich bedanke mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie freuen sich jetzt auch auf zu sehen, was man noch Schönes aus der Lernwache rausholen kann. Vielen Dank.